Kirchentag ist mobile Kirche, evangelische Wallfahrt, Fest und Manifest ist ein Ausnahmezustand. So steht es auf der Seite vom Deutschen Evangelischen Kirchentag im Internet. Dieses Jahr findet er wieder statt, vom 7. bis zum 11. Juni in Nürnberg. Jetzt ist die Zeit, ist sein Motto. Das bezieht sich auf Jesu Ruf zur Umkehr. Jetzt ist die Zeit, Gottes gerechte Welt ist nah. Kehrt um und vertraut der frohen Botschaft. Kehrt um. Was kann das heißen? Ich kann euch ein ganz plastisches Beispiel geben. Ich drücke jetzt mal auf diesem Handy auf die Umkehrtaste. Jetzt können wir zusammen die Welt entdecken. Hier seht ihr zum Beispiel eine Grundschule. Und Autos, viele Autos, aber auch Fahrräder. Und Kopfsteinpflaster. Darunter liegt ja bekanntlich der Strand und hier überall leben Menschen, viele, viele Menschen. Umkehren, das heißt, sich der Welt zuwenden. So selbstverständlich, wie das klingt, ist es, finde ich, gar nicht. Ich würde lieber manchmal wegschauen, frustriert oder wütend oder so. Vielleicht sagt Jesus gerade deshalb, kehrt um und vertraut der frohen Botschaft. Ich verstehe das so. Wende dich der Welt zu, interessiert und mutig. Benenn Probleme. Such zusammen mit anderen nach Lösungen. Hege und pflege das Schöne in der Welt. Das wird nicht vergebens sein, denn diese Welt ist Gottes Welt. Wie gesagt, so selbstverständlich finde ich das gar nicht. Genauso finde ich diese Idee aber auch schön und mächtig, der frohen Botschaft zu vertrauen. Die Idee mit dem Handy umschalten, habe ich übrigens aus einem Begleitheft für den Kirchentagssonntag. Am 5. Februar ist der nächste. Wo der in Deutschland gefeiert wird, könnt ihr auf einer Karte sehen, die ich in der Infobox verlinke. Da könnt ihr auch einen Vorgeschmack bekommen von diesem Ausnahmezustand. Kirchentag als Fenster, in die Welt als Hinschauen, in den Dialog treten, Lösungen suchen, das Schöne feiern. Damit aus der Ausnahme die Regel werden kann.